Als erstes wollen wir uns in diesem Video den Deutsch-Langhaar anschauen. Er ist auch als alter Försterhund bekannt und wie die anderen deutschen Vorstehhunde auch, ist auch er ein Vollgebrauchshund. Der Deutsch-Langhaar ist eng mit dem großen Münsterländer verwandt, weshalb es zwischen Deutsch-Langhaar und großen Münsterländer auch zu Verwechslung kommen kann. Mit dem großen Münsterländer beschäftigen wir uns aber gleich noch genauer. Der Deutsch-Langhaar kommt meistens im braunen Haarkleid vor, kann aber auch mit braun-weißem Haarkleid oder in braun Schimmel vorkommen. Und nun gebe ich ab an Alexandra, die dir den Deutsch-Langhaar noch einmal als erfahrene Jagdhundeausbilderin vorstellt. Der Deutsch-Langhaar ist auch ein Hund mit einem sehr ausgeprägten Jagdtrieb, will gefordert werden, ist der Waldhund. Wird also viel beim Förster geführt, geht auch auf Drückjachten für die Wasserarbeit, also ein Allrounder für Menschen, die sehr streng in der Erziehung sind. Die Hunde werden auch viel in der, im Zwinger gehalten, weil sie eben viel Fell entwickeln und teilweise für die Wohnung einfach zu warm sind. Wobei die Hündin im Fell etwas knapper ist und auch von der Figur her klassisch elegant wenn man den Rüden dazu sieht, kann man sich jetzt schon vorstellen, die Läufe sind jetzt schon so stark wie die von der Hündin, was das mal wird. Der ist jetzt zehn Wochen alt, also noch ein wirklicher Zwerg, wird aber, wenn er fertig hat, um die 30, 35 Kilo haben, also ein richtiger Berber. Das sind Hunde, die geführt werden wollen, die viel Zuwendung brauchen, was auch die Arbeit angeht. Also wenn ich sie nur im Zwinger dödeln lasse oder auch zu Hause auf dem Grundstück, werden sie mit den Hunden keine Freude haben. Die müssen wirklich gut durchgearbeitet werden. werden im Feld geführt, sie gehen nicht ganz so weit, sollten nicht so weit gehen in der Suche, in der Feldsuche. sind also eher eine Hunderasse, die unter der Flinte jagen sollte, im Vorstehbereich. Beim Stöbern und Buschieren gehen sie weit, arbeiten aber auch mit ihren Führern gut zusammen. Es ist also auch wie hier, wie bei allen Rassen, eine Frage der Führung und der Ausbildung. Sie sind sozial verträglich, das ist wichtig bei Yachthunden. Sie sehen, was da für eine Kraft hintersteckt, für einen Elan. Aber Gehorsam muss sein, ist wichtig, ist das A und O für einen gut geführten Jagdhund. Die Konsequenz muss da sein und der Grund Gehorsam. Dann kann man sie auch gut laufen lassen und auch in der, im normalen Umfeld gut führen. Möchtest du deine Jagdprüfung sicher bestehen? Das E-Learning der Jägerschmiede hilft dir dabei. Erlebe eine spannende Lernreise mit modernster Didaktik. Klicke dich Schritt für Schritt durch die Themengebiete und erlebe einen Mix aus Lehrvideos, Illustrationen, Texten und Quizfragen. Unser E-Learning ist für jedes Bundesland geeignet und unabhängig von deiner Jagdschule nutzbar. Pro Jahr Tausende zufriedene und begeisterte Jagdschülerinnen und Jagdschüler, die erfolgreich mit unserer Hilfe die Jagdprüfung bestehen. Werde Teil der Jägerschmiede-Community und buche noch heute deinen Zugang auf Jägerschmiede.de. Wir freuen uns auf dich!